Nee, braune Augen hat mein Schatz. Und die Fiese sind schwarz. Oh, hallo, das ist, das ist eine Katastrophe, sowas. So, was soll er jetzt machen?